Die wesentliche Aufgabe als Präsident von Zenelec war, die digitale Transformation in das Normungssystem einzuführen. Wir haben das zusammen mit dem nicht elektrotechnischen Bereich ZEN vier Projekte kreiert, die diese digitale Transformation vorantreiben sollen. Die politischen Aspekte, die wir gemacht haben, war das Frankfurt-Agreement, eine Aufarbeitung des alten Dresden-Agreement zu dem Frankfurt-Agreement, wo die technische Arbeit so weit wie irgendwie möglich auf internationaler Ebene gemacht werden soll. Zurzeit haben wir 80 Prozent unserer Normen, die äh, identisch der IEC sind. Wir müssen in die Gegend von 100 Prozent kommen. Dazu bedarf es einer neuen politischen Ausrichtung von CENELEC unter dem Frankfurt-Agreement. Andere wesentlichen Aspekte in der Politik sind der Brexit. Wir wollen in Zenelec es so machen, dass zukünftig auch keine technischen Handelsbarrieren zwischen UK und Europa stattfinden werden. Andere politische Elemente sind China, One Belt, One Road Initiative, neues Normungsgesetz und möglicherweise noch wesentlich andere politische Initiativen in Afrika, Südamerika oder auch in dem Bereich der Euralischen Zollunion. Das europäische Normungssystem, die Zusammenarbeit zwischen der europäischen Kommission, dem sogenannten Regulator und der Normungsarbeit, beruht auf der Philosophie des gegenseitigen Vertrauens. Die Kommission gibt das Vertrauen an CEN und CENELEC, die sogenannten Essential Requirements in Direktiven durch Normen zu konkretisieren. Dieses hat sich in der letzten Zeit etwas geändert. Dazu haben wir die Joint Initiative und Standardization gegründet. Viele haben das Ganze unterschrieben und hier sind natürlich noch viele Punkte auf der Tagesordnung, speziell die Punkte, dass die Normen zeitgerecht gelistet werden, weil die Listung der Normen sind hervorragendes Mittel für die deutsche Industrie oder für die europäische Industrie, die sogenannte Vermutungswirkung zu haben, dass, wenn Sie diese Normen anwenden, dann auch die grundlegenden Anforderungen der Direktiven erfüllen.